der heutigen Folge meiner Discord-Tutorial-Reihe soll es einerseits um Profilbilder bzw. Server-Icons gehen, andererseits aber auch um Banner. Denn ich habe euch in der letzten Folge ja schon mal ein paar Banner von textcraft.com gezeigt. Es gibt aber noch viel, viel mehr Banner. Zum Beispiel animierte Banner oder normale Standbilder oder wie ihr es im letzten Video schon gesehen habt, transparente Banner. Wenn euch Videos dieser Art gefallen sollten, dann würde ich mich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Und abonniert natürlich auch gerne meinen Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Plus, joint natürlich auch gerne meinen Discord-Server. Dort gibt es bald, passend zu Weihnachten, ein richtig cooles Event, wo vielleicht sogar Nitro verlost, verlost wird. Mal schauen. Ich würde sagen, let's go mit dem Video. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Discord-Tutorial-Reihe. Im letzten Video haben wir uns mal um das Design von den Channels gekümmert, dass hier alles schon ein bisschen schöner aussieht. Und heute geht es mal um etwas, was wir ganz lange eigentlich hätten schon machen müssen, aber immer noch nicht geschafft haben. Und zwar um das einerseits, um das Server-Icon und nochmal ganz präzise um Banner. Ich habe euch ja in der letzten... Folge schon mal gesagt, wie ihr solche transparenten Banner hier machen könnt. Heute geht es wirklich noch mal mehr um Banner. Das heißt, ich werde euch noch mehr Methoden dafür zeigen. Da es heute insbesondere um Banner und nicht nur um Icons geht, also die Icons werde ich euch als letztes zeigen. Oder aber erstmal zeige ich euch ein paar Me Methoden für die Banner. Und da würde ich sagen, kommen wir jetzt auch schon zu Option 1. Für Option 1 für die Banner geht ihr auf die Seite, die ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Das ist online -Image Dort müssen wir als erstes für unseren Banner einen Hintergrund auswählen. Dafür können wir jetzt hier auswählen, ob wir eine Datei haben wollen oder es einfach von der URL machen. Ich würde jetzt zum Beispiel hier einfach mal bei Google Gaming Wallpaper... Eingeben. Dann geht ihr hier auf Bilder und sucht euch hier ein passendes raus. Ich finde zum Beispiel. Ich finde zum Beispiel dieses hier sehr, sehr cool. Da können wir uns noch. Ja, okay, das war jetzt ein bisschen unscharf. Können wir uns noch hier so ein ähnliches raussuchen. Oder wir nehmen einfach mal das hier. Machen hier Rechtsklick. Bildadresse kopieren. Fügen die jetzt hier ein. Gehen auf Hochladen. Erstmal müssen wir unseren Banner zuschneiden. Ja? Damit der auch das richtige Format hat. Die richtige Größe. Dafür gehen wir hier auf Schnitt. Machen dann hier 400 mal 75. Das ist ein sehr passendes Format, finde ich. So. Jetzt hat er das hier automatisch schon aktualisiert. Jetzt können wir uns hier den Bereich auswählen, den wir cool finden. Zum Beispiel... Oder er macht einfach genau das Doppelte, dann habt ihr dasselbe Format. Und zwar 800 mal 150 das ist genau das Doppelte. Und könnt euch hier dann einen Bereich auswählen, zum Beispiel den hier. So, das finde ich ziemlich passend. Gehen dann hier auf Anwenden. Und schon haben wir hier unser Banner zugeschnitten. So, jetzt können wir hier noch ein bisschen ranzoomen, dass wir das Ganze besser sehen. Jetzt als erstes können wir schon mal einen Text hinzufügen. Ihr müsst euch natürlich überlegen, wofür euer Banner jetzt sein soll. Ja. Ich zum Beispiel mache jetzt erstmal ein Banner für zum Beispiel für unseren Neuigkeiten Channel hier für Ankündigungen. Dann gehe ich hier auf Text dazu. Geben wir, jetzt haben wir hier schon so einen Text drin. Jetzt gehen wir hier auf äh, Text eingeben, geben da unser Text ein. Also Neuigkeiten. So, Gehen dann auf Voransicht, schieben das hier rein. Jetzt ist das natürlich noch in diesem Standardformat so ne? Jetzt können wir hier erstmal die Größe verändern. 60, ich würde es ein bisschen größer machen, zum Beispiel auf 80. Ja, wobei kann noch ein bisschen größer. Vielleicht auf 95, so, das ist ziemlich passend, finde ich. Oder machen wir es mal auf 110, so, das ist ganz gut. Dann können wir hier die Schriftfarbe verändern. Da würde ich jetzt einfach mal, ich würde jetzt einfach mal weiß nehmen und dann hier die Stri äh, Schriftumrandung. Da könnten wir sowas Schwarzes nehmen, dann hier die Streifenbreite noch ein bisschen höher machen. Jetzt seht ihr schon, jetzt hat sich da so ein Rand gebildet. Ich mache jetzt einfach mal auf 4. Ja, das finde ich ziemlich passend. Jetzt haben wir hier schon mal ganz, eine ganz schnieke Schrift, können jetzt hier aber noch die Schriftart verändern. Hier haben wir ja ganz viele, aber wenn wir wissen sollen, wie die aussehen, können wir auf diesen, auf dieses Symbol hier gehen. Und dann sehen wir hier direkt, wie diese Schriftdaten aussehen. Ich suche mir jetzt einfach mal eine passende raus. Hier zum Beispiel diese hier. finde ich sehr, sehr cool für Gaming-Server. So, das passt auch fast perfekt von der Länge. Na ja, vielleicht ein bisschen kleiner würde ich es schon noch machen. So. Und jetzt haben wir hier schon mal eine ziemlich schnieke Schrift. Dann gehen wir hier einfach auf Anwenden und schon haben wir die Schrift fertig hier drin. Jetzt können wir noch den Banner ein bisschen verschönern, indem wir hier sogenannte runde Ecken hinzufügen. Da können wir hier natürlich auch die Farbe auswählen. Ich würde da jetzt vielleicht hier vielleicht irgendwas Hellblaues oder so. Das passt ziemlich gut zu dem Rest des Banners. Dann können wir hier wieder die Stärke verändern. Ich könnte es jetzt hier ganz, ganz hoch machen, aber das ist natürlich viel zu dick. Ich würde so auf 4 lassen, das ist ganz gut. Gehen wieder auf Anwenden. Und dann ist unser Banner eigentlich schon fast fertig. Es ist jetzt natürlich kein mega komplexes Bildbearbeitungsprogramm, aber wir können trotzdem kleine Animationen hinzufügen. Zum Beispiel einen Regen, finde ich ziemlich cool. Da könnt ihr jetzt hier noch auswählen, wie stark der Regen soll. Zum Beispiel hier Light Rain, finde ich immer ganz gut. Dann, wie lang die Regenstrahlen sein sollen. Also guck mal, so dann würde es so aussehen. Man kann es auch so machen, das finde ich auch. Ich würde es jetzt wirklich nicht zu groß machen, deswegen. Dann können wir noch, wie viele Strahlen darunter kommen sollen. Man könnte auch so, ne? oder wie dick die sein sollen. Soll das, glaube ich, eher sein. Und dann noch die Breite. Ich finde es so eigentlich schon ganz passend. passend. Dann können wir hier noch so rotieren, wie die sich bewegen sollen. Vielleicht auch so schräg. Ja, das sieht schon ziemlich cool aus. Gehen wir jetzt mal einfach auf Anwenden. Und dann ist unser Banner eigentlich fertig, wobei jetzt ist hier noch so ein kleiner Bug, dass das noch schwarz ist. Da müssen wir einfach nochmal auf die runden Kanten gehen so und dann wieder auf Anwenden und dann ist dieser Bug auch behoben. Jetzt können wir hier rechtsklicken, Bild speichern unter und dann das hier einfach als GIF-Datei speichern, ganz wichtig. Wenn ihr als ohne Animation macht, müsst ihr PNG auswählen, wenn ihr es als äh, mit einer Animation macht, dann müsst ihr GIF auswählen. Geht hier auf Speichern. Jetzt haben wir das hier runtergeladen und können das jetzt hier ganz einfach in Discord einfügen. Gehen hier auf das Plus, Doppelklick. Das Plus, gehen in die Downloads, wählen hier unser Banner aus, laden den hier hoch. Das könnt ihr natürlich auch noch ein bisschen größer skalieren. Und jetzt seht schon, das erste Mal in allen Videos der Music Bot hat uns ein Level abgegeben. Äh, das hatten wir bis jetzt tatsächlich auch noch nicht, aber daran seht ihr, dass dieses Level-System auch wirklich funktioniert. Jetzt zeige ich euch Methode Nummer 2 für die Banner. Und zwar geht es jetzt um transparente Banner, die also keinen Hintergrund haben, praktisch nur um Schrift. Ich habe euch ja da in der letzten Episode schon mal textcraft.net gezeigt, wo man so eine Minecraft-Schrift machen konnte. Ich möchte euch jetzt noch andere Schriftarten zeigen. Und zwar könnt ihr dafür auf cooltext.com gehen. Und dort findet ihr sehr, sehr viele fertige Schriftarten, die ihr dann noch bearbeiten könnt. Zum Beispiel... Ja, hier gibt es sogar so eine Halloween-Schrift von Halloween noch. Ich finde zum Beispiel diese hier sehr, sehr cool. Das ist automatisch transparent, der Hintergrund. Also ihr müsst da nichts mehr verändern. Jetzt gebt ihr hier einfach euren Text ein, zum Beispiel... Ja, machen wir mal für unseren äh, Event-Channel. Hier, da haben wir noch keinen Banner. So... Dann gehen wir auf Create Logo und können jetzt hier einfach Rechtsklick, Sogar Bild kopieren reicht auch, wir müssen es nicht mal speichern. Jetzt hier in den Event Channel, fügen das mit STRG-V ein... Und haben jetzt hier schon mal eine ziemlich nice Überschrift, weil wir da einfach jede Schriftart verwenden können. Das ist sehr, sehr cool. Eine Alternative... Man kann es nicht wirklich Banner nennen, aber es ist halt eine Alternative für Überschriften. Das finde ich halt sehr, sehr cool, wenn man zum Beispiel irgendwelche Überschriften braucht, aber keine passende Schriftart hat. Und jetzt kommen wir zur letzten Methode für die Banner. Und da, das ist wirklich die allereinfachste. Also ihr müsst da fast nichts machen und kriegt da sogar animierte Banner. Das heißt, die Banner bewegen sich. Das ist ein GIF. Dafür geht ihr auf die Seite auto Create .co. Link dazu ist natürlich auch in der Videobeschreibung, wie bei allen anderen Websites. Und dort können wir einmal normale Banner erstellen, aber ihr könnt auch discord Profilbanner erstellen. Also hier für euer Profil, was ich jetzt hier habe. Ich habe jetzt hier noch, okay, noch so ein bisschen im Halloween-Style, dieses Banner hier. Wir gehen jetzt hier ein einfach mal auf die normalen animierten Banner. Für Discord in diesem Format auch und kriegen hier fertige animierte Banner, die wir jetzt bearbeiten können. Zum Beispiel finde ich jetzt dieses hier sehr cool mit diesem kleinen Glitch-Effekt drin. Dann geben wir hier unseren Servernamen ein, der wird als erstes angezeigt. Das können wir dann hier für unseren Werbetext zum Beispiel verwenden. Dann die Features, die unser Server beschreiben. Zum Beispiel eine aktive Community, viele Giveaways, eigene Bots und ja, keine Ahnung, nettes Team. So. Dann bestätigen wir noch, dass wir hier kein Roboter sind. Ich muss jetzt hier diese Human Verification noch machen. Wähle alle Bilder mit Schornsteinen aus. Um, um, um. So, jetzt haben wir es bestätigt. Jetzt können wir hier auf Rendern gehen. Und jetzt rendert das Ganze hier. Also bis das Banner fertig ist, dauert es jetzt eine Weile. In der Zeit kann ich euch schon mal die anderen Sachen zeigen, die es auf dieser Website hier gibt. Dann gehen wir jetzt hier einfach rechtsklick, Tab duplizieren, so. Und dann gehen wir hier wieder auf Free Templates und wählen hier Discord-Profile-Banners aus. Da kriegen wir nämlich Banner in diesem Banner-Format äh, für die Profile. Ja. Da können wir zum Beispiel, ja, okay, hier wieder im Halloween-Style schön. Ich finde zum Beispiel das ja auch sehr, sehr cool. So, gehen wir einfach hier unseren Namen ein und machen dann Skalinien so ein bisschen die Farbe, was wir richtig cool. Ich finde zum Beispiel das hier passt ziemlich gut. Ich bin kein Roboter. Alter, das ist jetzt nicht ernst gemeint, oder? Und dann können wir das hier auch rendern. Dann duplizieren wir uns mal wieder den Tab. So, während das Ganze, die beiden Sachen jetzt hier rendern, gehen wir wieder auf Tab duplizieren. Und ich zeige euch jetzt die letzten Banner. Und zwar die Discord-Server-Banner. Also das, was wir hier bei bestimmten Servern zum Beispiel haben. Zum Beispiel hier bei dem Blacklist-Server dieses Banner hier. So, dann gehen wir jetzt hier auf Discord-Server-Banners und dann haben diese Banner hier nochmal ein anderes Format, sind natürlich nicht animiert, weil das nun mal nicht geht, aber ja, wir haben sie hier nochmal ein anderes Format, können jetzt hier zum Beispiel einfach mal den hier nehmen, geben dann den Namen von unserem Server hier ein, machen hier wieder die Farbe so ein bisschen anders. Bestätigt wieder, dass wir kein Roboter sind und rendern das Ganze. So, jetzt müssen wir das Ganze hier rendern lassen, weil ja, das dauert halt eine Weile. Es sind halt teilweise auch animierte Banner und so. Deswegen muss das jetzt ein bisschen warten. Und in der Zeit zeige ich euch jetzt endlich was zu den Server-Icons, also zu den Profilbildern. Wir duplizieren hier nochmal den Tab für diese Website. Gehen hier wieder auf Free Templates und auf Discord iKids. Denn hier bekommen wir sowohl animierte als auch Standbilder, als Profilbilder. Hier haben wir wieder dieses im Halloween-Style. Wir können zum Beispiel das hier nehmen, was ich sehr, sehr cool finde. Wir geben dann hier unseren Namen ein oder unseren Servernamen, was wir auch immer wollen. Ich würde euch aber eher zwei Buchstaben empfehlen, weil das besser da reinpasst. Zum Beispiel für Crafting Crew könnten wir einfach CC oder nur C nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal hier CC, Ändern hier ein bisschen die Farbe. So, so. blau, lila finde ich sehr, sehr cool. Ich bin kein Roboter. Und dann müssen wir hier auch wieder auf Rendern klicken. Übrigens, ihr müsst es nicht genauso machen, wie ich es gemacht habe. Ihr könnt zum Beispiel die erste Website Online Image Editor auch dafür verwenden, um euer Profilbild oder euer Server-Icon zu machen. Zusätzlich könnt ihr cooltext.com, mit der wir diese Eventschrift hier gemacht haben, könnt ihr auch verwenden, um das dann auf euer Server-Icon packen. Also ihr habt wirklich mit diesen Websites unendlich Möglichkeiten, da irgendwas zu kombinieren, um da was Cooles rauszuholen am Ende. Okay, Leute, ich warte jetzt hier wirklich schon eine halbe Stunde. Es tut sich einfach nichts. Also ihr müsst mal gucken, ob das jetzt an meinem Internet liegt oder auf, wie es bei euch ist. Also bei mir, ich kann euch jetzt die Ergebnisse leider nicht zeigen, weil das rendert einfach nicht. Also es dauert einfach ewig. Deswegen, mein Tipp, macht nicht alle Fenster gleichzeitig. Ich glaube, daran lag es. Ich würde sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Abonniert auch gerne meinen Kanal. Plus joint natürlich auch gerne meinem Discord-Server, um dort keine Events mehr zu verpassen. Da gab es neulich erst ein richtig krasses Halloween-Event. Also schaut da auf, auch gerne vorbei. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich. Ciao! We'll be right